Hallo Leute, hier ist Christoph Bausig von Progressive Golf, einfach besser Golf spielen und haben mir gedacht, ich mache eine äh, Live Session äh, wieder mal und zwar heute zu dem Thema Early Extension, die gefürchtete Early Extension, ähm, was ist sie genau, warum kann sie auch gut sein und vor allem die brennende Frage, wie werde ich sie wieder los? Also, wenn wir von Early Extension sprechen, das ist eigentlich ein Ausdruck, der kommt eigentlich, ich kenne eigentlich nur von TPI, vom Titles Performance Institute. Und wenn man von Early Extension spricht, spricht man eigentlich dann von zwei Sachen. Entweder, dass wenn man hier hinten sich eine Wand vorstellt, dass im Abschwung hier das Becken in diese Richtung geht, im Abschwung, das heißt, dass man sich dadurch aufrichtet. Oder der zweite, was man auch von Early Extension spricht, ist, dass nicht das Becken nach vorne geht, sondern dass der Oberkörper beginnt. Oberkörper beginnt zurückzugehen. Ohne dass das Becken wahnsinnig dabei nach vorne gehen muss. Also zwei Arten von Extension, Becken entweder nach vorne oder Oberkörper Retour. Das ist Early Extension, ja. Also ich kann es auch behaupten, nachdem wir mit den 3D-Messungen das ja sehr genau messen kann, kann ich glaube ich sagen, dass wirklich ich würde sagen, 90% aller Amateure, die ich bis jetzt gemessen habe, das haben. Und wahrscheinlich auch äh, sicher 60, 50-60% bis aller Pros, die ich bis jetzt gemessen habe, äh, das auch haben. Also es ist ein sehr äh, beliebtes Muster. Und man kann es jetzt äh, negativ oder positiv sehen, aber auf alle Fälle ist es sehr, sehr häufig. Ja? Und ich möchte euch jetzt äh, einfach erklären, warum es nicht zwingend schlecht sein muss. Also, die drei guten Sachen, die es hat, einerseits kann es extrem viel Kraft erzeugen, für euren Golfschwung. Nummer zwei kann es euch helfen, eure, euren Schwung abzuflachen, euren Schwung flacher zu machen. Und, äh, du kannst, äh, und die dritte ist, es hilft auch die Schlagfläche wieder äh, gerade zum Ball zu bringen. Ja? Das sind die drei guten Sachen. Gut. Warum ist es gut für Power? Ihr müsst euch das so vorstellen, was ist die kräftigste, eine der kräftigsten Bewegungen, die es gibt? Das ist der sogenannte Vertical Jump, wo ich hinaufspringe. Das heißt, wenn ich jetzt praktisch hinaufspringe, äh, bitte lacht's nicht, äh, dann äh, fange ich wieder an, mich zu strecken und es kommt sehr viel Kraft vom Unterkörper rauf. Ja? Dasselbe, wenn ich so einen, so einen Deadlift mache, also mit, mit, die, mit Kettlebells oder mit einer Gewichtsschlange, dann mache ich auch das hier. Also das ist im Prinzip die Bewegung, die, macht, die erzeugt sehr viel Kraft per se. Das heißt, es ist sehr viel Kraft aus dem Unterkörper dabei, wenn man es macht. Also eine, eine Extension, eine Streckung ist jetzt sicherlich nichts Negatives. Ja? Okay, was hat das mit der flacheren Schwungbahn zu tun? Also wenn Aber wenn Sie jemanden der eher wieder von der, hier außen bringt und steil wegkastet, so zum Beispiel, da kann es natürlich helfen, wenn ich dann gleichzeitig das Becken nach vorne bewege. Dann kann man dann dadurch die Schwungbahn wieder ein bisschen ausgleichen. Oder wenn man jemand ist, der überhaupt Probleme hat, dass er ein bisschen den Schläger flacher hinkriegt, ist das ein sehr beliebter Weg, wie man die Schwungbahn wieder flacher bekommt und leichter von innen zum Ball kommt. Das Gute dabei ist natürlich, ich schlag damit keinen Slice. Das Schlechte dabei ist natürlich, ich habe dann hier keinen Platz. Ich schlag eventuell zu früh im Boden auf oder kommt sogar vielleicht hier und wieder ans böse Socket das heißt, kann Fluch und Segen sein, wenn es gut getimt ist dann okay. wenn es schlecht getimt ist und die Abstände nicht stimmen dann passt das nicht zwingend Okay. und das dritte ist, warum es gut sein kann, ist ihr müsst euch vorstellen, wenn ich jetzt die Kraft des Schlägers, des Schlägers hier bewege und ich, äh, ich strecke mich jetzt hier zum Beispiel Zurück geht, zurück, hilft es mir, dass ich den Schläger wieder auf Normal bekomme. Das heißt, es hilft mir, die Schlagfläche wieder äh, äh, gerade zu halten. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht, nicht die Streckung so viel mache, geht der Schlägerkopf einfach gerade weiter ganz gerne und bleibt offen hier. Das ich hier so vorstellen. bleibt dann offen und wenn ich dann hier zurückgehe und aufstehe, hilft es mir, die Schlagfläche auszugleichen. Das heißt, es gibt viele, viele Golfer die dieses Prinzip verwenden, um eben den Ball gerade zu schlagen und um einen kleinen Draw zu schlagen zum Beispiel. Und jetzt muss man wahnsinnig aufpassen, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt möchte ich das zum Beispiel ändern, dann ist es sehr wichtig, dass man erstens erkennt, warum hat man Early Extension, also nicht nur, dass ich es habe, sondern warum mache ich das, ist das bei mir ein, ein Grund, warum ich die, die schlagfläche schwerer haben will, Mache ich das, damit ich meine Aus-, Out-in-Bewegung dadurch korrigiere oder mache ich es tatsächlich, um mehr Kraft zu erzeugen? Ja, ich weiß zum Beispiel von mir, äh, ich, ich, ich habe seit vielen Jahren äh, nicht das Krafttraining und nicht den Sport gemacht, den ich machen sollte. Aber ich, ich, ich schlage trotzdem den Ball noch relativ weit und ich erlaube es mir leider, äh, eine Extension zu haben ja, in meinem Treiberschwung. Und das mache ich hauptsächlich deswegen, weil wenn ich es nicht machen würde, wäre es sehr schwach. So, jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, jetzt äh, wird man zum Beispiel die Early Extension loswerden. Alle jene, die lernen quasi jetzt, also hier im Abschwung, den Oberkörper wieder hier mehr nach gebeugt zu haben oder das Gefühl zu haben, die linke Schulter ist tiefer hier im Abschwung hier, so, die haben das Gefühl dann meistens, dass sie sehr, sehr schwach sind. Sie im ersten Moment das Gefühl haben, sie sind wahnsinnig schwach und können eigentlich nicht den Speed erzeugen, den sie eventuell früher erzeugen konnten. Das heißt, man muss dann erst wieder lernen, die, die Rotationsmuskeln, den Chor und das alles hier wieder zu verwenden, als Rotation zu verwenden, damit man äh, quasi wieder die Kraft bekommt. Und viele sind dafür äh, nicht geeignet oder nicht gebaut. Ich zum Beispiel. Okay, das ist eine, die eine Sache. So, die zweite Sache ist, wenn ich den Early Extension für einen Square Move, einen Square Move verwende, also mit der Schläger wieder gerade wird, und ich äh, nehme jetzt quasi die, die, Early, Extension, äh, die Early Extension raus, ja, dann heißt es ja auch, dass mein Schlägerblatt immer sehr gerne offen ankommt zum Ball. Jetzt, daher muss ich es lernen irgendwie, dass der Schläger im Abschwung früher schließt, okay? ob das jetzt über einen stärkeren Griff ist oder über eine Bewegung, dass das Handgelenk hier dreht, das ist halt die Frage. Aber das Problem an der Sache ist, dass die meisten Early Extender und gerade die besten Spieler, die jetzt hier zuschauen, eher das Problem haben, dass sie eher, wenn sie Early Extender sind, eher eine starke Linkskurve haben, einen Hook. Wenn sie eh schon Angst habt von einem Hook, und ich sage euch dann, oder ihr bekommt die Information, ihr müsst dann hier rund den Schläger früher schließen, ja dann wird werdet hier natürlich noch mehr Angst haben. Nur wenn ihr den Schläger schließt, ja, hier früher geschlossen habt, hier, seht ihr das? Das ist früher geschlossen. Und ich drehe jetzt, dann kommt der Schläger hier, ich mach das hier, das sieht wieder gerade an. Und auch ist der Schaft nach vorne geneigt. Also ich bin mehr gedreht, mehr seitbeugt und komme hier wesentlich gerade an, aber wer dir, ich mache eine Extension, dann seht ihr, der Schläger wieder zu, also Öl Extension macht den Schläger zu, das heißt, wenn ihr das macht, ja, dann müsst ihr auch wirklich schon, das keine habt. Ja. das heißt, noch einmal, wenn ihr Öl Extension habt und der Schläger ist offen und ihr versucht es loszuwerden, wird es ja meistens rechts wegschießen, dann müsst ihr lernen, den Schläger auch früher zu schließen, aber da macht sie ja auch keine, sonst setzt es zu. Das nächste Problem ist, wenn ich Early-Extension ändere dann passiert auch folgendes natürlich, dass der Abstand zum Bahn jetzt hier auf einmal jetzt hier näher ist. Bei Early-Extension bin ich jetzt weiter weg hier, siehst du das? So, und wenn ich Early-Extension habe und ich bin jetzt weiter weg, dann ist der Schaft in der Regel auch nicht sehr weit nach vorne geneigt beziehungsweise ist es sehr schwer aus einer komplett gesteckten Position den Schaft nach vorne zu neigen. Wenn ich jetzt aber nach vorne kommen und dann muss ich jetzt hier, man sieht den Boden leider nicht, aber dann muss ich hier auf alle Fälle den Schaft mehr nach vorne geben, damit, äh, damit, äh, damit sie das ausgeht, weil sonst hau ich ja, ja vorher den Boden rein. Das heißt, früher hätte ich das dann gemacht mit der Streckung, dass ich rauskomme. Das heißt, in dem Fall muss ich dann irgendwelche anderen, wie sagt man, amerikanischen Shadowing-Moves lernen, also Abflachbewegungen lernen, damit ich nicht mich verletze. Ich muss dann eben ähm, versuchen, dass ich einen anderen Weg finde, wie sie das ausgeht. Das heißt, wenn ich jetzt hier mehr länger unten bin, muss jetzt natürlich dann gedrehter sein, die linken Schultern muss mir jetzt zurück, ein bisschen aufstehen, ob man dann eh Richtung treffen, wenn so also. sowieso, ich muss lernen, die Hände weiter vorn zu haben und ich muss lernen, auch mehr Zeitbeugung nach rechts zu haben. Das heißt, alleine zu sagen, ich gebe jetzt den, die Übung da mit dem dem Sessel da hinten, wo man den Sessel hinten hingibt und man schaut, dass einfach die Pobacke am Sessel bleibt und am Sessel bleibt, das ist meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig. Ihr müsst ein bisschen das Komplexe sehen. Apropos Sesseldrill. Ähm, den größten Fehler, den ich sehe, ist, dass wenn jemand den Sessel da hinten, hier, und da gibt es eine Übung, hier, wo man hier sagt, man gibt einen Sessel dran und dann schaut man, dass man hier bleibt und im Durchschwung äh, dran bleibt. Wenn man zum Beispiel dann im Aufschwung weggeht, spürt man das. Und wenn man hier versucht den Durchschwung den Sessel wegzustoßen, jetzt dann, dann äh, ist das richtig, heißt es. Da kann man auch herrlich viel falsch machen. Und zwar, wenn ich nämlich ich versuche hinten zu bleiben am Sessel, dann mache ich folgendes und das habe ich auch schon oft gesehen, dass die Leute dann exzessiv in ein Hohlkreuz gehen damit sie dort bleiben und das Problem daran ist, dass das keine funktionierende, gute Mechanik ist für den Aufschwung, weil ihr eben genau das Gegenteil machen wollt, ihr wollt das Schambein mehr zum Bauchnabel ziehen, das Schambein mehr zum Bauchnabel ziehen beim schwung. das ergibt sich normalerweise durch die natürliche Verdrehung, dass ihr das hochzieht, wenn ihr dabei im Hohlkreuz arbeitet, ist das nicht gut, weil ihr blockiert solche und ist auch nicht sehr gesund, ich bin kein Arzt, aber ich glaube, es ist nicht gesund, ja? Also, das heißt, die Idee wäre eigentlich, wenn ihr es schon macht, zum Sessel, dass ihr versucht, gleichzeitig das Schambein zum Bauchnabel zu ziehen. Also das Schambein zum Bauchnabel ein bisschen, es muss nicht aggressiv sein, aber ein bisschen hinzuziehen und nicht einfach da durchsacken lassen, ins Hohlkreuz. Das ist nicht optimal. Und weiters, es ist okay, wenn ihr da das Gefühl habt, okay, dass, die, dass das Becken nach links, das Becken links retour geht, also nicht rechts vor sondern links retour geht, dann ist man wieder hier, wenn die Hände parallel zum Boden sind, sind die Knie wieder in der Ausgangsstellung. Ist okay, dass man das Gefühl hat, aber damit sie geschlagen hat, ist es wichtig, dass Sie wieder vom Sessel wegkommt. Also in dem Moment, wo Sie es nicht offen habt, wollt ihr wieder vom Sessel wegkommen. Warum? Weil sonst bleibt ihr zu lange in Flexion und es ist ungesund. Das ist nicht gut für euren Körper. Und... Ähm, wir haben jetzt letzte Woche bei dem Mike Adams Seminar, das die Firma smart to move organisiert hat, über das gesprochen, über das zu lange in Flexion bleiben, dass man zu lange unten bleibt und hinten bleibt. Da gibt es dann auf die Bodendruckplatten diesen sogenannten Double Peak, wo man dann wo quasi man zweimal auf den Boden drauf mehr oder weniger. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass jemand den Boden nicht optimal nützt und sich im Körper eigentlich verletzt. Das heißt, bitte nicht dauernd im Finish hier am Sessel hier hinten dran bleiben, Es ist nicht gut. Gut, dann erzähle ich vielleicht nochmal aus, wie man Air extension zum Beispiel bekämpfen kann. Vorausgesetzt eure Schlagfläche ist früh genug äh, geschlossen. Einer der häufigsten Fehler, die ich sehe, ist, dass ähm, Golfer, wenn sie aufgeschwungen haben, da ist ja die linke Schulter tiefer, der meint es äh, links Seitbeugung. Und erinnert euch, man ist nicht im Wohlgas dabei. Dass die da beginnen, zu früh gleich im Übergang die rechte Schulter runter zu bewegen und das Gewicht Richtung um Zehenspitze bekommen. Und natürlich, wenn ich auf Zehenspitze komme, muss ich in die Tour gehen. Das heißt, ich möchte versuchen, wenn ich hier den Aufschwung starte, dass ich vielleicht mit der linken Schulter gefühlt noch einmal kurz tiefer werde. ist nur ganz kurz, darüber viel leichter, dass ich wieder daher komme. Wenn das jetzt so ausschaut wie im Setup, das tut es im Prinzip, wenn der Arm linke parallel ist, dann habe ich schon gewonnen, weil jetzt kann ich hergehen. Und kann rotieren und springen. Okay, dann bleibe ich nicht mehr hinten an der imaginären Wand oder dem Sessel. Danke, dass ihr das angesehen habt. Es äh, freut mich immer natürlich sehr, wenn ihr, wenn ihr wenn euch das Video gefallen hat, wenn es eventuell auch teilt. Ich freue mich auf eure weitere Kommentare auch im Nachhinein. Ich beantworte auch gerne Sachen auch im Nachhinein. Ich werde das hier online stellen und als Aufzeichnung laufen lassen. Okay, danke euch fürs Zusehen und bis bald. So, ciao, ciao.